Ja, Wir hatten eine Idee und für diese Idee haben wir jemanden gesucht, mit dem wir als zuverlässiger Systempartner diese Idee von einem weißen Blatt Papier sozusagen in eine Realisierung bringen können. Und die Firma Handling Tech hat uns bei der Auswahl der Partner den besten Eindruck gemacht. Also, das ist unsere Anlage zur Vorbereitung und der Produktion einer Siebenbandkette. Und diese Anlage, die fügt die einzelnen Teile in der Vorbereitung einfach zusammen. Und das sind so die Bauteile vom Kettensteig, der Eisgreifer und der Stahlgussbügel. Ja, die Kette eines Fahrzeugs ist sozusagen das Schuhwerk des Fahrzeugs. Wir haben bei der Entwicklung unserer neuen Fahrzeuggeneration auch ein neues Kettenkonzept entwickelt und bereits bei der Entwicklung schon an die Automatisationsfähigkeit dieses Produkts gedacht. Die Mitarbeiter sind froh, dass wir diese Anlage haben und auch im Vorfeld, als wir den Mitarbeitern, die ja nicht so involviert waren in, den, in die Vorgeschichte, äh, das immer erzählt haben, da kommt eine neue Anlage, die zur Entlastung der Tätigkeit beiträgt, äh, waren die immer sehr erfreut. Es ist also so weit konzipiert worden, auch, dass die Anlage autark läuft, abgesehen von der Befüllung und der Entnahme der leeren Bauteile oder Bauteilträger. Die Zusammenarbeit insgesamt war hervorragend, muss ich wirklich sagen, es war immer ein partnerschaftliches Verhältnis und wir hatten alle das gemeinsame das gleiche Ziel und haben versucht, dass wir das alles gemeinsam rechtzeitig erreichen.